Ja, liebe Studierende, ähm, ich möchte heute Abend gern die Gelegenheit nutzen, Sie ein wenig einzuführen in das Thema der barrierefreien Kommunikation und darüber zu sprechen, was Sie im Sommersemester 2020 erwartet, das ja ein wenig anders sein wird als die Seminare und die Semester davor. Ähm, ich freue mich aber sehr, dass Sie sich auf das Wagnis einlassen und würde Ihnen heute ganz gern ein paar Organisatorische Details vorstellen, die das Seminar anders machen als die bisherige Präsenzlehre auf der einen Seite und zum anderen kurz zeigen, was ich genau mit Ihnen vorhabe. Vielleicht organisatorisches, es wird keine reguläre Sprechzeit geben und Sprechstunde geben in der präsenzfreien Zeit, in der die TU Dresden im Notbetrieb ist, aber das haben Sie sich denken können. Aber stattdessen möchte ich gerne eine Sprechstunde anbieten am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und zwischen 22 und 23 Uhr für diejenigen von Ihnen, die aus organisatorischen Gründen oder weil sie zum Beispiel ihre Kinder betreuen müssen oder Angehörige pflegen oder aus welchem Grund auch arbeiten müssen, aus welchem Grund auch immer, sich die Zeit zwischen 13 und 14 Uhr nicht nehmen können. Und das Ganze würde ich gerne online über WerBei ähm, realisieren. Der Dienst ist selbsterklärend, Sie werden sich zurechtfinden. Die Informationen und das Material zum Seminar stelle ich wie immer auf unserem Blog zur unserem Professorblog online gls-dresden.de. Suchen Sie hier bitte einfach nach barrierefreie Kommunikation oder nehmen Sie ähm, die Hilfsmöglichkeiten, die Register, die wir zur Verfügung stellen, um den Blog-Eintrag zu finden. Ähm, zur Kommunikation vielleicht so viel. Äh, ich habe es jetzt mehrmals über Opal via E-Mail kontaktiert und darauf hingewiesen, dass ich sehr gern äh, mit Ihnen gemeinsam in der äh, Umgebung des Matrix-Web-Messengers arbeiten möchte. Das ist eine synchrone Chat-Umgebung, in der Sie und ich sehr schnell und unkompliziert in Kontakt kommen können. Denn das Sommersemester wird nicht die ganze Zeit live und in Konferenzformaten funktionieren, sondern wir werden uns hier auf, ich würde mal schätzen, ungefähr fünf Live-Termine ähm, ver äh, verabreden, die die sowohl im Chat als auch via Konferenzsoftware äh, umgesetzt werden. Für das erste Treffen und für die erste Konferenz jetzt am Mittwoch würde ich noch gern auf äh, Hangouts Meet setzen, ausnahmsweise, um dann mit Ihnen im Sommersemester entweder auf Big Blue Button oder GoToMeeting umzustellen. Aber ich würde Ihnen die Dinge wenigstens einmal kurz zeigen wollen in einer Konferenzumgebung, von der ich weiß, dass sie hundertprozentig funktioniert. Ja, also, so, dass wir da eine Grundverständigung haben und so etwas auch wie ein Tool Hopping äh, ausprobieren werden und Sie mir dann signalisieren und rückmelden, mit welchem der Tools Sie am besten arbeiten können und sich vorstellen können, gemeinsam zu arbeiten. Ähm, sie erreichen uns ähm, über mit allen Möglichkeiten über unsere Seite gls-dresden.de Kontakt. Dort sind alle E-Mail-Adressen und alle Anschriften angegeben, auch die zum Sekretariat von Frau Monika Lüttke. Mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle organisatorisch gar nicht sagen, denn ich denke, dass zum Beginn des Sommersemesters es am wichtigsten ist, dass wir erst einmal miteinander in Kontakt kommen und eine gemeinsame Arbeitsumgebung ähm, definieren, ähm, unter der, äh, oder auf der wir uns äh, Verständige, auf die wir uns verständigen können und insofern ist mir das wichtiger, dass wir erstmal äh, die erste Sitzung dafür benutzen, um uns gemeinsam äh, auf ein Semesterprogramm zu einigen und vor allen Dingen auch für Sie Ziele zu definieren, die für Sie im Semester wichtig sind. Die kleine Umfrage, die ich durchgeführt habe, die Details, zeige ich Ihnen auch gern ähm, direkt am Mittwoch deuten darauf hin, dass sie eine, eine gute Mischung aus asynchronen und synchronen Formaten sich wünschen und dass sie vor allen Dingen auch daran interessiert sind, an technischen Umsetzungen ähm, und Kontaktmöglichkeiten und medialen Aufbereitungsmöglichkeiten und wenn ich die Zeichen richtig interpretiere, liegen Blogs, Mikroblogs und Podcasts äh, ganz vorne im Rennen. Und insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass Sie sich im Sommersemester ausgerechnet mit einem barrierefreien Audioguide beschäftigen werden. Den würde ich jetzt Ihnen gerne vorstellen. Grundlage des Seminars ist, dass wir, und hier spreche ich für ein ganzes Team, das im letzten Semester die sogenannte Verso GmbH ausgegründet hat, dass wir barrierefreie Kommunikation als echtes Teilhabeprojekt verstehen bei dem Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Menschen ohne diese Beeinträchtigung zusammenarbeiten und gemeinsame Inhalte äh, schaffen, die es so auf diese Art und Weise noch nicht gegeben hat. Denn durch die Zusammenarbeit entstehen ganz eigene Produkte und ganz eigene Zugänge zu besonderen Räumen und äh, kulturellen Welten, wie sie nur aus einer Perspektive äh, nie hätten entstehen können. Was ist Wer so? Verso ist ein Projekt, das ein Dienstleistungsprojekt, das gemeinsam mit akademischer Forschung sich für eine leicht verständliche Sprache für alle einsetzt. Und die Regeln dieses Verso-Systems lernen Sie im Seminar kennen. Sie lernen kennen, wie man leicht verständliche Texte produziert. Sie, lernen, ähm, Sie werden sensibilisiert für kommunikative Kontexte, in denen barrierefreie Kommunikation das A und O ist und Sie werden überrascht sein, wie vielfältig das Aufgabengebiet und die Berufsbilder sind, die sich daraus entwickeln. Ich arbeite hier sehr eng mit der Verso Dresden G GmbH zusammen und es wird auch jemand aus dem Team im Seminar dabei sein, sodass Sie hier den engsten Kontakt haben zu Profis in diesem Bereich, worüber ich mich sehr freue. Ja, ähm, worum handelt es sich dabei, ist Es ist entstanden aus einem Projekt zwischen der, zunächst der CAU zu Kiel, jetzt der Technischen Universität in Dresden und dem Martins Club in Bremen. Und wir haben gemeinsam ein ähm, Angebot aufgebaut, das sowohl Forschung berücksichtigt als auch Dienstleistungen, bis hin zu Grafik, Texterstellung, Videoerstellung, Schulungen, Zertifizierungen und so weiter. Und das Ganze in einem relativ dynamischen Markt, sodass ähm, schon heute sichtbar ist, dass es große Bedarfe dafür gibt, barrierefreie äh, Kommunikate zu erstellen. Ähm, verso ist jetzt mittlerweile in Dresden eine gemeinnützige GmbH, ähm, die jetzt seit, ich würde schätzen, einem halben Jahr äh, aktiv ist. Sie finden die Angebote von Verso unter verso gruppede Werfen Sie mal einen Blick rein. Gerade jetzt in der aktuellen Situation zur ähm, Corona-Pandemie ähm, sind dort viele neue aktuelle Dokumente eingestellt worden, die zeigen, wie groß das Spektrum ist des Bedarfs an leicht verständlichen Texten. Was ich mit Ihnen vorhabe, ist, einen Audioguide zu erweitern, der seinen Anfang genommen hat bei einem Pilotprojekten gemeinsam mit dem Albertinum bei dem wir mit Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung ähm, die Ausstellung im Albertinum besuchten, äh, sie interessante Gegenstände auswählen ließen und ihre Äußerungen, Kommentare und Fragen dazu aufgenommen haben, ähm, protokolliert haben und daraus einen Audioguide erstellten auf einer mobilen Website. Das Ganze haben wir, das nächste, was wir, ähm, wo unsere Erfahrungen eingeflossen sind, ist die äh, Bereichsvorstellung äh, des Bereichs äh, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften der äh, TU die für die wir einen, äh, Geistes- und Sozialwissenschaften äh, der TU für den wir einen barrierefreien Auftritt realisiert haben. Äh, das Ganze finden Sie im Netz. Schauen Sie ruhig drauf, äh, um sich mal einen ersten Eindruck zu vermitteln, wie wir arbeiten und mit welchen, Möglichkeiten wir versuchen, Barrierefreiheit kommunikativ umzusetzen. Ja, der barrierefreie Audioguide für die Albrechtsburg Meißen hat schon einen ersten Teil. Dieser erste Teil, ähm, den können Sie schon ähm, anhören, ich habe ihn auch in der matrix bereits verlinkt. Und das Besondere war daran, dass wir äh, Menschen, der, also dass wir Mitarbeiterinnen der Professur äh, für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte zusammengebracht wo, haben. Mitarbeiterin der Albrechtsburg-Meißen, äh, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen vom christlichen Sozialwerk in Dresden. Das Verso-Team hat mitgearbeitet und schlussendlich Sie als Studierende ähm, des, äh, der TU Dresden und in diesem Seminar haben gemeinsam gearbeitet und haben einen äh, Audioguide entwickelt ähm, auf der Grundlage partizipativer Forschung, die Herausforderungen dafür sind, dass es ein erheblicher personeller und finanzieller Mehraufwand ist, dass man sehr viel Zeit, Geduld, Flexibilität und Empathie benötigt ähm, und diese Fähigkeiten auch an sich und in sich entdecken kann. Die Chancen sind, dass man die erste Schwelle auf dem Weg ins Museum ganz deutlich absenkt und nachhaltige Lösungen produziert, die gemeinfrei zugänglich sind. Ja, wie ganz funktionierte das Ganze äh, im letzten Sommer? Es gab zunächst Voreinspa äh, Vorabsprachen, Vereinbarungen zwischen der TU Dresden und der Albrechtsburg. Äh, es gab eine Inputphase äh, im Seminar im Sommersemester 2019. Ähnlich wird es auch in diesem Semester sein. Dann gab es eine Erhebungsphase mit Studierenden und Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen direkt in der Albrechtsburg in Meißen. Ähm, das sei dazu gesagt, das wird jetzt in der präsenzfreien Situation höchstwahrscheinlich eher auf eine Exkursion im Virtuellen hinauslaufen, was mir sehr leid tut. Ähm, aber hier werden wir versuchen, Mittel und Wege zu finden, um das für sie äh, möglich zu machen. Dann gab es eine Erarbeitungsphase, in der wir gemeinsam Texte und äh, Arbeit haben, Projektgruppen gebildet haben, Protokolle auswerteten und so weiter und so fort, ähm, haben ein Konzept für eine Führung entwickelt, haben diese Führung barrierefrei umgesetzt, haben den Audioguide produziert und schlussendlich war es uns sogar möglich, ähm, diesen Audioguide professionell einsprechen zu lassen, nochmal zusätzlich Fotografien zu erstellen. Um, Videocontent zu erstellen und so weiter und so fort. Das war schon eine besondere Situation, aber ich möchte unbedingt daran anknüpfen, gemeinsam mit Ihnen. Ja, um mal so ein Beispiel zu zeigen, wie solche Protokolle aussehen. Um, Sie sehen hier, dass wir auf der einen Seite äh, Textprotokolle äh, haben und aus diesen Textprotokollen dann... Ähm, bestimmte Themen entwickelt haben, wie zum Beispiel hier die Körperdarstellung im ersten Raum und im zweiten Raum. Sie sehen sehr spezifische Theme, Themenbereiche, die hier angeschnitten werden, also das heißt die, die Kleidung, das Aussehen, das Gewicht von bestimmten Dingen ähm, und Einfach nachfragen dazu, was in bestimmten Kontexten überhaupt zu sehen ist. Das Ganze haben wir kollaborativ in einer äh, Google Drive Umgebung gesammelt, ausgewertet und äh, weiterentwickelt, so wir hier eine gemeinsame Arbeitsbasis hatten, die bereits digital war. Wir saßen zwar in einem Seminarraum, haben aber im Wesentlichen kollaborativ an Dokumenten gearbeitet. Das ändert sich jetzt für Sie insofern, als Sie nicht mehr gemeinsam in einem Raum sitzen aber dennoch gemeinsam kollaborativ arbeiten. Es gibt hier neben, dem, äh, äh, neben Google Docs noch eine andere Alternative, das ist das Scriptpad. und darauf werde ich höchstwahrscheinlich im Seminar zurückgreifen. Dann haben wir auf dieser Basis dieser Texte eine gemeinsame Führung erstellt. Sie sehen hier ähm, die beiden zentralen Räumlichkeiten in der Albrechtsburg Meißen, haben diese mit Fotos versehen und so weiter und so fort und darauf aufbauend einen Audioguide entwickelt. Hier sehen Sie ähm, Ergebnisse äh, aus der Evaluation und auch äh, das Titelblatt einer Masterarbeit, die genau in diesem Kontext entstanden ist, zum Zusammenhang zwischen Kunstkommunikation und also zwischen Musikrezeptionserfahrungen und deren Explikation und ähm, der Zugänglichkeit in kommunikativen Kontexten von Clara Bayer. Und zum anderen ähm, Auszüge aus der Evaluation, aus dem Kommentarbereich, die darauf hindeuten, dass für die Studierenden im letzten Sommersemester dies eine sehr besondere Erfahrung war, äh, von der sie hoffentlich sehr viel mitgenommen haben für ähm, ihre spätere Arbeit, vor allen Dingen als Lehrerin und Lehrer. Ja, Wenn Sie wollen, probieren Sie diesen Aud äh, Audioguide bereits jetzt aus. Er steht im Netz für Sie zur Verfügung. Reizvoller ist es natürlich, wenn Sie das in der Albrechtsburg Meißen selbst tun. Wenn Sie Gelegenheit haben und äh, es die Ausgangsbeschränkungen wieder zulassen, dann äh, nehmen, fahren Sie doch einfach äh, bei Schönwetter nach Meißen und probieren Sie den, äh, den Audioguide in der jetzigen Form aus. Das wohin es geht, ist, das sehen Sie hier, ist möglicherweise eine 3D-Modellierung. Um, der Albrechtsburg, die wir ebenfalls aus dem Team Verso heraus realisieren werden können. Ich denke, das könnte der eine Weg sein in die, äh, oder die eine Richtung, in die wir mit dem Seminar gehen, einfach aus dem Grund, da sie nicht persönlich vor Ort sein können, sich aber natürlich einen Eindruck von den Räumen machen sollen und wollen. Ob uns das gelingt, hängt im Wesentlichen noch von zwei, drei Rahmenbedingungen ab, die ich im Moment noch nicht benennen darf und kann. Aber seien Sie gespannt. Das wird sich in den nächsten Wochen klären. Ja, und was habe ich mit Ihnen im Sommersemester vor? Ich habe jetzt schon mehrfach angedeutet, dass man diesen Audioguide erweitern könnte. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir machen einfach so weiter wie bisher und machen einfach andere Räume. Das wäre aber thematisch nicht so interessant und vor allem für Sie kein neuer Ansatz, aber es gibt die Möglichkeit, zwei Sonderführungen anzufertigen, auf die ich persönlich große Lust habe. Nämlich, und äh, die für das Haus sehr wichtig sind, das erste ist äh, die zum Meißner Porzellan. Wie Sie vielleicht wissen, ist die Albrechtsburg der erste Platz der Meisner Manu Manufaktur die Und das Schloss wird für den Manufakturbetrieb komplett umgebaut ähm, und zu einer Hochleistungsproduktionsstätte für das weiße Gold in Sachsen. Ähm, und das zweite ist, ähm, auch das ist ein interessanter Aspekt, die komplette Architektur dieses Gebäudes, ähm, die sehr, sehr viele Besonderheiten aufweist und die vor allen Dingen, Schlussendlich die ganze Stadt prägt. Also, das heißt, alleine das, was an Baumaterialien für diesen Schlossbau benötigt wird, hat äh, große Auswirkungen auf die Infrastruktur der gesamten Stadt so sodass man auch daraus eine Sonderführung äh, realisieren kann, die, glaube ich, nicht nur Eingesessene interessiert, sondern auch vor allen Dingen, weil Menschen, also Jugendliche und Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung häufig in Werkstätten arbeiten, dort traditionelle Handwerksberufe lernen, sehr, sehr interessant werden könnte. Also das ist der Ausblick für das Sommersemester. Eine Führung ähm, zum Thema Porzellan und das zweite ein, äh, eine Führung zum Thema Architektur der Albrechtsburg. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich bei Ihnen damit auf Interesse stoße, freue mich auf die erste Sitzung am Mittwoch. Das wird schon eine Präsenz, also eine Veranstaltung mit Videokonferenz sein. Die Daten habe ich Ihnen in der Matrix-Gruppe bereits geteilt. Ach, und noch ein Wort hinterher. Alle meine Präsentationen werden gemeinfrei sein und auf YouTube veröffentlicht und lediglich in Matrix verlinkt. Das heißt, Sie können auch gern auf diese Inhalte außerhalb der geschlossenen Systeme der Universität zugreifen und diese auch sehr gern weitergeben. Okay, bis hierhin. Ich freue mich äh, auf Ihr Kommen, freue mich auf das gemeinsame Semester unter besonderen Bedingungen. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zum ersten Mal in einer virtuellen Umgebung. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch.